Hallo und herzlich willkommen zu Connect und Air. Diesmal ist der Abend gestaltet von Campus Connect Würzburg und ihr werdet merken, dass sie das wieder ganz anders gemacht haben als die anderen beiden Connect und Airs, die auch schon wieder sehr unterschiedlich waren. Und das könnt ihr auch in Zukunft erwarten, dass wir immer wieder mal externe Redner einladen werden, mal mit Theater, mal dies, mal das. Es wird sehr unterschiedlich sein, weil unsere Campus Connect Bewegungen auch sehr unterschiedlich sind. Darauf freue ich mich und jetzt viel Spaß mit Campus Connect Würzburg. Hey und herzlich willkommen zu Campus Connect on Air. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns voll auf den Abend und es ist echt cool, dass du dabei bist. Campus Connect, ich weiß nicht, ob du es schon kennst oder ob du das erste Mal irgendwie dabei bist. Wir sind eine christliche Studentenbewegung, die auf der ganzen Welt vertreten ist. Und dieser Abend, wie so viele andere Abende auch, die immer Campus Connect on Air heißen, werden von ganz Deutschland organisiert. Und der Sinn dahinter ist, dass immer jede Ortsgruppe einen solchen Abend hostet, also Gastgeber ist. Und heute ist das Würzburg. Und genau, wir sind eine ähm, Städtegruppe hier, die voll Evangelisation und Jüngerschaft zurzeit auf dem Herzen hat. Und ähm, ja, das ist einfach alles, so, was uns gerade ausmacht. Wir werden einen Abend haben mit ein bisschen Lobpreis, mit einem Input von Julian. Und ja, sind einfach sehr gespannt, wie das alles so wird. Ich wünsche Ihnen eine richtig coole Zeit und wir starten jetzt mit einem ersten Lied namens Hab Mut. So oft sehe ich dunkel, was nicht, wo lang es geht. Allein auf diesem Weg, niemand, der mich versteht. Zweifle, dass der Wind den ganzen Nebel wegweht. Aber dann eine leise Stimme, die mir rät. Hab Mut, denn alles wird gut. Grund aufzugeben und alle Hoffnung niederzulegen. Denn tief in dir ruft es. Lauf los, mach deine Schritte ganz groß. Kein Grund stehen zu bleiben und alle Hoffnung weit wegzutreiben, zu treiben. Denn tief Stürme, die meine Sicht versperren Unklare Gedanken, die all das hier verzerr'n. Seh nur große Wellen, die sich mehr und mehr vermehren Aber dann eine leise Stimme von Fern Hab Mut, denn alles wird gut zu legen, denn tief in dir ruft es. Lauf los, mach deine Schritte ganz groß. Kein Grund stehen zu bleiben und deine Hoffnung weit weg zu treiben, denn tief War. Und die Sonne auf dein Gesicht strahlt Macht sich Frieden in dir breit Schau zurück auf die Spuren, die du zeichnest Welche Menschen du begleitest Lass dein Herz mit Freunde, ich freue mich total, dass ihr dabei seid, wenn auch an den Bildschirmen. Es ist schön, dass wir Connect on Air haben dürfen und ihr mit am Start seid. Ich bin Julian und ich freue mich, euch mit reinnehmen zu dürfen in einen kleinen Input mit ein paar Gedanken Gottes für uns in dieser Situation. Die meisten Unis haben jetzt wieder angefangen mit dem Semester und das meiste läuft über Online-Kurse. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe mir mein Semester auf jeden Fall anders vorgestellt. Ich schreibe Examen im Sommer und habe eigentlich gedacht, ich gehe in die Bib zum Lernen, habe so eine Lerngruppe ein bisschen und das ist jetzt alles ein bisschen anders. Meine Examenskurse kann, ähm, kann ich nicht ganz normal teilnehmen und ehrlich gesagt, das sind schon irgendwie Luxusprobleme, die auf mich zugekommen sind durch Corona. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du auch eher Luxusprobleme hast oder ob es für dich ernsthafte Herausforderungen gibt. Ähm, vielleicht hast du dir auch ein Semester anders vorgestellt. Vielleicht hast du ein besonderes Semester vor dir, vielleicht schreibst du Bachelorarbeit, schreibst Zulassungsarbeit muss vielleicht ins Labor gehen, was nicht so einfach möglich ist. Oder dich nervt es auch einfach nur, dass du die Kurse nur online besuchen kannst. Vielleicht hast du einen Nebenjob in der Gastro gehabt und ähm, hast ihn verloren und weißt jetzt nicht, wie du dein Studium finanzieren sollst oder in deiner Familie gibt es finanzielle Probleme. Ganz viele Leute haben Kurzarbeit und wir wissen alle, dass Corona unser Leben gerade total einengt und den großen Rahmen an Freiheit, den wir sonst hatten, der wird eingeengt und wir sind dadurch eingeschränkt. Und egal wie viel oder wenig wir davon betroffen sind, uns alle beschäftigt doch irgendwie, dass wir uns darüber manchmal Sorgen machen. Und vielleicht denkst du auch gerade, okay, über den Corona-Schock bin ich so ein bisschen raus. Ich glaube trotzdem, dass wir an anderen Situationen im Leben uns immer wieder Sorgen machen und solche Gedanken hochkommen, Außerdem, anders als man es vielleicht vermuten könnte über die Medien, ist es so, dass andere Probleme nicht einfach aufhören, nur weil jetzt Corona da ist. Wenn du vorher struggles mit deinem Studium hattest, dann hast du es jetzt wahrscheinlich auch. Wenn du vorher struggles in Beziehungen hattest, dann hast du es jetzt wahrscheinlich auch. Wenn du vorher struggles mit dir selber hattest oder mit deiner Gottesbeziehung oder was auch immer, die struggles, die vor Corona da waren, sind jetzt nicht automatisch weg, auch wenn man es manchmal denken könnte. Und tausend Faktoren in unserem Leben schränken uns immer wieder ein. Und deswegen freue ich mich voll mit euch eintauchen zu können in einen Text, einen Impuls aus dem zweiten Teil der Bibel, nämlich den Philipperbrief. Den hat Paulus, das ist, wenn du damit nicht viel anfangen kannst, ein Theologe und Gemeindegründer aus dem ersten Jahrhundert an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Und wir tauchen ein in Philippa 4, ab Vers 11. Du kannst gerne hier auf der Folie mitlesen. Da sagt Paulus was was bewundernswertes und er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und der Kontext, aus dem Raus Paulus das sagt, ist, dass er sich bedankt für eine Spende, die er bekommen hat von den Philippern. Und dafür, dass er was bekommen hat, aber er sagt im gleichen Atemzug, eigentlich hätte ich es früher gebrauchen können. Also er spricht von Mangel, den er erlebt hat. Und er sagt es aber nicht, um ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er sagt in diesem Atemzug, hey, ich habe es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen. In jeder Lebenslage zufrieden sein. Wie kann er sowas sagen? Egal, ob die Sonne scheint, ob der Regen fällt, ob es Frieden oder Krieg gerade gibt, er hat gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Und Paulus konkretisiert es auch noch. Er sagt, ich weiß, im nächsten Vers, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und wenn wir uns den Autor genauer anschauen, Paulus, dann stellen wir fest, dieser Mann, der war mehrmals im Gefängnis, der war mehrmals vom Tod bedroht, der, war, der wurde gesteinigt und hat es überlebt, das kannst du in Apostelgeschichte 14 nachlesen, der war körperlich total eingeschränkt. Er war politisch verfolgt und er war gesellschaftlich verfolgt. Also er hat wirklich maximale Einschränkungen erlebt und gerade so jemand sagt, er hat gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Wie geht es? Wie kann es jemand sagen? Und er setzt noch einen drauf. Er sagt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht, im Vers 13. Das klingt für mich so ein bisschen wie Unsterblichkeit, was er beschreibt. Und in eigenen Worten würde ich sagen, Paulus spricht hier von Vollmacht, trotz Ohnmacht. Von der Vollmacht trotz Ohnmacht. Ich will dir erklären, was ich damit meine. Wenn du Ohnmacht bist, dann findest du, dass das ein psychologisches Phänomen ist. Und zwar bedeutet das, ein Gefühl zu haben von mangelnden Einflussmöglichkeiten und es ist gekennzeichnet durch Kontrollverlust. Und das ist nicht das, was wir auch erleben, wenn wir eingeschränkt sind. Und das, das bedeutet Ohnmacht. Was heißt Vollmacht jetzt auf der anderen Seite? Ich glaube, Vollmacht... In den Worten von Paulus heißt, alles ist mir möglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Alles ist mir möglich. Ich bin eigentlich nicht eingeschränkt, innen drin. Und wollen wir das nicht auch, wie Paulus, sagen zu können, hey, ich habe Vollmacht in meinem Leben, trotz so einer Ohnmacht, trotz diesen Gefühlen, die vielleicht da sind. Wollen wir nicht auch sagen, wie Paulus, ich bin zufrieden und nicht getrieben, getrieben von Umständen, getrieben von, von den Sorgen, die ich mir mache, getrieben von den Gedanken, die immer wieder hochkommen. Ich finde es total bewundernswert. Und deshalb wollen wir vielleicht herausfinden, wie Paulus das gelernt hat. Er sagt nicht, ich bin so, das ist mein Charakter, ich habe es einfach voll drauf, sondern er sagt, hey, ich habe es gelernt. Und wie hat er das gelernt? Dazu blättern wir ein paar Verse zurück im gleichen Text, im gleichen Abschnitt. Wir blättern zurück in Vers 6. Natürlich gibt es kein Konzept dafür, dass das, wenn wir an und dann funktioniert das alles von alleine, aber dennoch stellt Paulus uns in diesem Text vor, Wichtige Entscheidungen und gibt uns ein paar wegweisende Hinweise zu diesem Thema. Vers 6 schreibt er, gleicher Absatz. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Vielleicht denkst du, hä, hey, warum jetzt plötzlich Sorgen? Ist? Es ging nur gerade noch um Einschränkungen. Was hat es jetzt damit zu tun? Paulus, warum hast du einen Themenwechsel? Ich glaube, das ist kein Themenwechsel. Warum? Weil was kommt denn als erstes in uns auf, wenn wir eingeschränkt sind? Wenn wir die Kontrolle verlieren? Sorgen. Ich glaube, Sorgen in jeder Form. In Form von Gefühlen, die, die wir spüren, so ein Eingeengtsein, ein Drücken auf der Brust. Oder auch in unseren Gedanken, in dem, was in unserem Kopf vorgeht. Wie wird das alles? Wie wird mein Semester werden? Was wird aus Opa und Oma, die vielleicht zur Risikogruppe gehören? Was wird aus dem Job von meinen Eltern? Was wird vielleicht aus meinem Job? Wie kann ich mein Semester abschließen? Du fängst an, dir Sorgen und Gedanken zu machen. Und denk auch mal über Corona hinaus, wenn es dir jetzt gerade gut geht. Es kommen wieder die Phasen, wo diese Gedanken und Sorgen hochkommen. Und ich glaube, das ist völlig normal. Ich glaube, das ist völlig normal, das ist bei mir so, ich glaube, das ist bei dir so. Und ich glaube, das war auch bei Paulus so. Und jetzt, pass gut auf, der erste Gedanke, das erste Gefühl ist niemals das Problem. Der erste Gedanke, der hochkommt, das erste Gefühl, was du hast, ist niemals das Problem. Aber was jetzt wichtig ist, du stehst in diesem Moment vor dem Scheideweg. Einen Scheideweg mit zwei Optionen, die du hast. Und ich will in Form einer Frage formulieren und dich fragen, willst du deine Sorgen groß machen oder willst du deine Sorgen loslassen? Willst du sie groß machen oder willst du sie loslassen? Das ist der Scheideweg, vor dem wir stehen. Ich will dir erklären, was das heißt. Groß machen bedeutet vielleicht sowas wie, hey, ich sorge mich weiter, aktiv, ich steigere mich rein, ich denke jeden Gedanken, der mir kommt, weiter. Ich mache mir frühs und abends Gedanken, statt dass ich irgendwie meine gesunden Routinen aufrechterhalte, verbringe ich meine Zeit mit Sorgen machen, statt dass ich morgens aufstehe und in der Bibel Kraft schöpfe fange ich an, mir Gedanken zu machen, statt dass ich meinen Tag mit Gott beende und mit Gebet überlege ich, wie geht weiter und so weiter und so fort. Und am Ende ist die Folge davon, dass unsere Sorgen größer werden. Was bedeutet loslassen? Loslassen bedeutet in der Situation zu sagen, ja, die Situation ist so, ja, ich nehme es an und ich spüre auch diese Gefühle, ich denke diese Gedanken und das ist jetzt erstmal normal, aber ich bringe es zu Gott, ich lasse es los ich verbringe meine Zeit nicht damit, mir Sorgen zu machen, genau wie Paulus das sagt, sondern ich gehe zu Gott mit Bitten. Das heißt, ja, ich habe wirklich Bitten, der Struggle ist real. Zweitens, ich gehe mit Gott, ich gehe zu Gott mit Flehen. Also es ist auch wirklich ernst, sonst müsste ich nicht flehen. Und drittens, ich gehe zu Gott mit Dankbarkeit. Das heißt, ja, es geht mir gut und ich habe alles, was ich brauche, obwohl die Situation gerade so ist. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir Christen das alle wissen. Ich glaube, dass wir, wenn wir Christen sind und schon predigten und Bücher und was weiß ich, uns reingezogen haben, dann wissen wir alle, dass wir uns keine Sorgen und Gedanken machen sollen. Und trotzdem, glaube ich, wir machen zwei große Fehler immer wieder. Und ich will dich mitnehmen und dir das veranschaulichen anhand von zwei Boxen. Das sind diese zwei Boxen, die Gottbox und die Sorgenbox. Der erste Fehler, den wir immer wieder machen... Obwohl wir wissen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, ist, wir, die Sorgen kommen, die Gefühle kommen hoch und wir haben uns einen heiligen Moment, wir wissen, hey, wir können damit zu Gott und wir nehmen unsere Sorgen und nehmen sie raus und geben sie bei Gott ab, im Gebet, dann sagen wir Amen und dann nehmen wir sie wieder, stellen sie wieder in unsere Sorgenbox und gehen davon. Und wir behalten unsere Sorgen bei uns und wir haben gar nichts davon gehabt. Der zweite Fehler, den wir oft machen, ist, die Sorgen, Gedanken kommen wieder, die Gefühle kommen hoch. Und wir haben unseren heiligen Moment wissen, ja, wir müssen dann das abgeben zu Gott. Wir nehmen unsere Sorgen, beten, geben die bei Gott ab, lassen die in dieser Box. Und dann gehen wir davon, befreit und ohne Sorgen. Und nach drei Tagen fangen wir an, so auf unsere Uhr zu schauen und merken, hey, da passiert ja immer noch nichts. Gott macht nichts, Gott tut nichts. Und wir nehmen unsere Sorgen wieder aus der Gottkiste raus, packen sie wieder ein und gehen wieder belastet davon und sind nicht frei von unseren Sorgen. Was ist die Folge davon? Wir haben keine Zufriedenheit, wir haben keine, keine Vollmacht trotz Ohnmacht, sondern diese Ohnmacht wird größer und wir lassen unsere Sorgen nicht wirklich los. Und wo ist das Problem? Ich glaube, das Problem, was wir hier gesehen haben, das liegt in unseren Köpfen. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, wenn wir anfangen, unseren Gott in unseren Köpfen größer zu machen und zu sagen, hey, eigentlich müsste die Gottbox so aussehen und eigentlich müsste die Sorgenbox so aussehen, was ist dann möglich? Wenn wir diesen Turn hinbekommen, dann ist es möglich, unsere Sorgenkiste zu nehmen, und komplett verschwinden zu lassen und sie komplett auf Gott zu werfen. Und was ist dann die Folge? Deswegen schreibt Paulus im nächsten Vers total eindrücklich. Vers 7 sagt er, dann, wenn ihr das macht, dann, da wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Die Folge die, die ist Frieden, und zwar nicht nur irgendein Frieden, sondern ein göttlicher Frieden, ein übernatürlicher Frieden. Und ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, dass in dem Wort Zufriedenheit das Wort Frieden drinsteckt. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Und ich glaube, dass deswegen Gott will, dass wir unsere Sorgen loslassen und nicht groß machen. Gott will, dass wir unsere Sorgen loslassen und sie nicht groß machen. Und Paulus sagt, ach ja, ach ja, da ist noch was, da war noch was. Und er gibt einen kleinen Praxistipp in Vers 8. Richtet eure Gedanken, liebe Geschwister, ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert und gerecht und rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und was zu Recht gelobt wird. Paulus spricht von so einer Art Gedankenhygiene. Er sagt, es gibt einen ersten Schritt, den wir gehen können. Natürlich wirkt Gott in uns, aber wir können anfangen und können die ersten kleinen Schritte gehen. Und in so einer Corona-Phase sind wir oft so im Gammelmodus. Keiner sieht uns, wir gammeln zu Hause rum. Der Gammelmodus nimmt uns so ein bisschen ein und sitzt viel leichter zu versumpfen, weil es keiner sieht, was wir tun ganz oft. Und wir viel mehr alleine sind. Und es ist viel schwerer, vorbildlich zu sein, weil es keiner sieht. Und lasst uns, wie Paulus es sagt, unsere Gedanken auf das Gute ausrichten. Lasst uns diese Gedankenhygiene aktiv betreiben. Lasst uns gute Bücher lesen mehr als sonst. Lasst die Zeit gut füllen. Lasst uns doppelt so viel beten als sonst. Lasst uns weiter in Beziehungen investieren. Lasst uns die digitalen Medien dazu nutzen. Lasst uns für andere da sein. Lasst uns weiter unsere Pflichten erfüllen. Uns fit halten, gut ernähren und so weiter. Und uns einfach nicht gehen und hängen lassen. Nicht, weil es jemand sieht, sondern weil es uns gut tut und weil es uns zu Frieden führt und zu Frieden macht. Ich möchte es zusammenfassen. Ich glaube, die natürliche Reaktion, die wir auf Sorgen immer wieder haben, ist, dass wir die Sorgen groß machen. Die Einschränkung kommt, die Sorgen kommen, die Angst kommt und es löst negative Gedanken in mir aus. Wenn ich die aktiv weiterdenke, werden sie größer und aus aktiven, schlechten Gedanken werden Glaubenssätze. Zum Beispiel, Gott meint es nicht gut mit mir, allen anderen geht es besser als mir, Gott ist nicht gut, das Leben ist gemein zu mir. Und was folgt daraus? Es folgt eine Bitterkeit, eine Unzufriedenheit. Und wir lernen daraus, dass wir nicht mit Einschränkungen umgehen können. Loslassen bedeutet, die Einschränkung kommt, Sorgen kommen, Angst kommt, Frust kommt, negative Gefühle, sie kommen hoch. Und ich nehme sie wahr, aber ich lade sie bei Gott ab. Ich lasse nicht zu, dass sie größer werden. Und vielleicht kommen sie wieder. Und dann, was mache ich? Ich gehe wieder zu Gott. Ich lasse sie wieder los. Ich lasse meine, meine Sorgenbox komplett bei Gott und lasse sie verschwinden. Und ich, ich gehe aus der Opferrolle raus und ich finde aktiv Lösungen. Und ich entscheide mich dadurch, dass ich nicht bitter werde, sondern besser werde. Und deswegen wünscht sich Gott, dass wir unsere Sorgen loslassen und sie nicht groß machen. Ich weiß nicht, wie nah du Gott gerade bist, ich weiß nicht, wie es dir in deiner Beziehung mit Gott geht, was dich am meisten beschäftigt, aber vielleicht fragst du dich auch, warum sollte ich meine Sorgen bei Gott loslassen? Warum sollte ich das? Welchen Grund habe ich? Gott hat schon so oft meine Gebete nicht erhört, er war schon so oft gefühlt nicht für mich da, hat mich im Stich gelassen und, und, und. Die Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, wo du die Antwort findest. Nämlich am Kreuz. Am Kreuz findest du die Antwort auf diese Fragen. Weil am Kreuz Jesus gestorben ist für uns. Er hat die maximale Einschränkung auf sich genommen, dass wir maximale Freiheit erleben dürfen in unserem Leben. Jesus ist gestorben, dass es uns überhaupt erst möglich ist, unsere Sorgen loszulassen und sie nicht groß machen zu müssen. Weil am Kreuz, da sehen wir lebendige Hoffnung, lebendige Hoffnung für unser Leben in jeder Situation. Von Einschränkung, von Leid, von Trauer, von Kummer, von Schmerzen, Warum? bei Jesus auferstanden ist, dass wir eines Tages mit ihm aus unserer Einschränkung des Lebens auferstehen werden. Und ich weiß nicht, was deine größte Herausforderung in dieser Zeit ist. Ich möchte dir zwei kleine Reminder mitgeben in die nächste Woche. Und zwar, der erste Reminder ist dieser Luftballon. Der Luftballon, der soll dich daran erinnern, dass du deine Sorgen loslassen darfst dass du sie nach oben steigen lassen darfst, dass du sie nicht für dich festhalten musst und dass du davon frei werden darfst. Genau wie Paulus uns das beigebracht hat in diesem Text. Und der zweite Reminder ist dieser Pfeil. Der Pfeil nach oben, der soll dich daran erinnern, dass du dich ausrichten darfst nach oben, dass du deine Gedanken und deinen Fokus nach oben richten darfst und dass es in deiner Hand liegt, das zu tun. Meine Vision Warum ich das mache, warum ich das mit euch teilen will, warum mir das am Herzen liegt, ist, dass wir Christen in dieser Zeit umso mehr für Frieden stehen. Warum? Weil wir Christen Frieden erleben bei Gott in unserem eigenen Leben. Weil wir Frieden leben im Alltag und weil wir Frieden geben in unserem Umfeld. Wir erleben Frieden, wir leben Frieden und wir geben Frieden weiter. Das ist, das ist mein Herzschlag, davon träume ich in diesen Tagen. Und in diesem Sinn wünsche ich dir Gottes Segen. Peace out und eine gute Zeit beim Connecten. Bring your worry, grief and pain Every cause you have for shame Lay it all down Lay it all down when your cares have buried you and there's nothing left to do. Lay it all down, lay it all down at the feet of Jesus, at the feet of Jesus. Carried on, but your heart was tired. Feared the words and fell the fire. Lay it all down. Lay it all down. fit with all of anxious thoughts, and your doubts became your god. Lay it all down. Lay it all down at the feet of Jesus.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 Given up on better days There are memories we can't erase Lay it all down Lay it all down We've come to fear what we can't explain There's nothing here that can ease the pain Lay it all down Lay it all down At the feet of Jesus